Vanlife Tipp Nummer 6 Ein Kompass auf dem Armaturenbrett Wir sind eigentlich für Yachten gedacht Doch in deinem Van macht sich das mega gut Während der Fahrt kann ich immer gucken in welche Richtung ich fahre Und beim Einparken kann ich mich immer in Richtung Sonne ausrichten